Aufnahme einfach starten, ja, ficken. <lacht> wow. Ja, genau, mich hat die, die und zwei damit zwei herzlich willkommen zu einer gehabt. neuen Folge. Breakfast. Breakfast. Breakfast. Was für ein Müll hier, nein, nein. Ey, Janik Schumacher? Lass mich in Ruhe, Nico. Du fährst oben rum oder wie? Ja, immer. Jetzt ja, ja, dauert viel länger. Lange. Doch, ich bin vor dir. Alter, was bist du für ein mordsmäßiger Oberspasti? Was vor mir? Alter, wie will er hier oben liegen? Warum kommt dein ja, Ending? Das, das die Nachfolge. Das, das. Ja geht. Warum? Warum? Alter, ich konnte meinen Wagen nicht wechseln, man. Ich fahre mit so einem hässlichen c Monster. Hey, man, man kann auch Du fährst falsch. Oh. <lacht> ich bin demoliert. Boah. Du bist voll. Ich du? du bist mich in voll. Ich bin voll. Das sah, voll. Ich bin voll. Das also ist jetzt Juli, ein bisschen belastend. Auf, ich fahr ohne C-Karre und ich bin Zweiter. Das ist ein bisschen hart belastend. Ja. Nein! Oh! Okay, das oh, war... Oh, das tat weh. Das, das tat war weh. Das waren mal eben 50 <lacht> KP. Oh, Lord. So, kommt jetzt... Nico mit, Nico, mit genau der gleichen Ranzkarre bin ich auch gefahren. Das ist doch voll kacke. Ja, das ist der Rocket. Oh. Den Hepat, immer noch. Hier, hat der, der, der, der Mobil-Schröder. Der, der Motor geschrödert, der der, der nicht weggehen. Ja, der hat er. Auch. Nice. Guck, das ist so ein Arschloch, der hat mich auch weggefickt. Halt, bremst einfach ist halt. Es ist nicht richtig so, richtig als, richtig. als wenn das ja. mehr oder weniger das Spielprinzip sei. Ja. Und bremst, bremst, bremst, bremst. Ich? Ich Jetzt ist es schwer. Guck, na! Aua! Uh! Ja, sag ich dir. Ja. ja, tschüss Nico. <lacht> Ich hab erst auch noch Platz. Dieser Hustensohn! Ich war erster! Oh. Hustensohn? Ich hab jetzt voll den Bullshit getunt. Oh. <lacht> ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge Breakfast. <lacht> Ach nee, hab ich ja schon. Da hast du. Hab ich schon, das stimmt. Hi, uh. Derek! Hi, Leon! Wer ist da hinter oh, mir? Oh. Ich bin Zweiter. Ich bin Sechster, glaube ich. Wir sind Sechster. Yeah. Okay. Ah, wir haben Robin auch schon wieder antworten, das ist klar. Ah, oh, Juli! Nico? Nico. <lacht> <Hi> Nico. <lacht> hey, Nico. Hey, Boi, boi, boi. Ja, ich wieder! Hey, Leon. Hey, Leon. Ich hab nur noch... Ich hab Ach, nur noch das. 6 HP. Ich bin um eine... <lacht> Wo bist cool. noch ich Wo bist du? Ich bin um ich eine Kurve zwei. gefahren und hab 6 HP! <lacht> ich Ah Junge! Alter, ich hab den gerade nur gestritten und hab 16 Schaden gekriegt. Da hat auch jemand so ein, so ein Grün wie du, Nico, auf, der, auf dem Wagen. Was für ein Grün? Mhm. Wieso, wieso kommt dieses. Alter! Alter. Alter. Alter. Ja, okay. ich bin oh, demoliert geil! man kommt sich hier entgegen! Ja, hab die Hände. Ja. Ich dachte, du kennst die Strecke. Nein, die Strecke kenne ich tatsächlich nicht. Dachte ich. Also. <lacht> die haben wir gerade. Ja, okay. Ich denke, ich richtig deine Stärke Ich will sehen. Was? Eriksson hat beendet. Ich komme gleich wieder. Ich mache hier dann. Ja, gut, komm, komm mal gleich wieder. Es ist es ist wo, ist, wo ist Nico? Wo ist Nico? Ich bin lange tot. Achso. Ja, ich auch. Ich dachte, weil du gesagt hast, da ist Juli. Da ist Juli. Juli. Ich bin auch in der Erste. Als wow Das war episch. Lol. Als Ich, glaube, kriegt, ich hab's glaube, auch. Ich kriegt auch. man viel mehr Damage als normal. So, alles sind breit. Okay, perfekt. Bestimmt ein Cheater. Hacks. <lacht> <lacht> <lacht> <Ja>, und damit. <lacht> und damit willkommen zurück auf einem neuen Server hier. Jetzt ist, es wird alles besser. Es wird alles besser. Nico? Moin! Oh, jo! Oma, ja. Es tut mir leid. Ja, als ob! Als ob es hier Nee, irgendwie nicht sogar. Ja. Alter, was, wie fahre ich eigentlich? Mit Lenker und ganz. Nico! <lacht> Marsch oder was? Nee, ich wollte <lacht> hab... voll in mich reinraben. Man hat's voll verkackt. Erik, nee, kann ich... es sein, dass du auch einen grünen Wagen hast? Ja. Yep. Das ist eine okay. Gründe ja, meine... zu voll. Oh, meine... oh, das mal, <lacht> meine ist auch ein also naja. Mich verstehe ich auch nicht so schnell. Irgendwie fährt das Auto nicht so gut. Hörde, wie. wie krass Er das bitte. Leck, wie gut gut ist das Rutsche hier. Ja. Die, Die Map ist mega geil. Nein, mega rutschig. Oh, Serverdeck. Ich euch auch? Ich fahr wirklich wie auf Seife hier, ey. Hä? Da Hi, hier schon Hi, Ach du Scheiße. Sieht Tschö. mich immer. Weg. Alter, da fährt Brian mit. Oh nee. Mit Brian. Oh Gott. Passt dir überhaupt ins Insum auf? Äh, ja, wo gehst du lang? Hier nicht. Das ist sicher. Außen wow. weg, du! Alter, Erik. Wieso steht hier jemand? Erik. Erik. Ja. Sag mal, wo treibt ihr euch rum? Auf welchen letzten Plätzen? <lacht> Alter, Nico. <lacht> oh, Danke, Erik. Nein! Erik, lau dir doch auf 15 und äh, 20 oh. glaube ich, weiß ich. Oh Gott, mir bin Platz 18. <lacht> ich Platz 19. Warum seid ihr mich hast du doch gesehen? Oh shit! Ich habe gerade meine, meinen ersten Schaden gekriegt. Gib Gas, Mann! Oh, Dominik spielt du auch mit. Aber ab? ja. Ich habe Wis, Wis hatte ich gerade vor mir. Spielt Dominik mit. Alter, als ob sich der Admin entschuldigt fürs Drehen. Was ist denn das für ein Mongo? Man entschuldigt, man entschuldigt sich doch in Breakfast nicht fürs Drehen. Also bei dir nicht, ja. Ja. Bei dir macht man es jetzt einfach. Ich habe irgendeine Wall. Pizza gerade neben mir fahren Weil Haller, ihr Deppen. Au. Hier, Dominik. Fuck off. Bleib raus, danke. Auf. Oh mein Gott, das ist eine Bettungwand. Alter, das ist eine ich glaub, ihr holt. Oh, hi, Goli. Hi, Erik. Jetzt gibt's auf die Schnauze. Jetzt gibt's auf die Schnauze. <lacht> <lacht> Alter, <lacht> Erik, wie schnell ja, bist denn ja. du bitte? Bisschen schneller als du scheinbar. Holy shit. Ein Bisschen arg spät gebremst, war. <lacht> ja. Aber ich fahr dir erst Sein mal nach. Das ist eine Betonwand. Arm, ja. um, Ich bin auch gebaut. Ruhig Himmel, Schön. Oh man. Hey, Erik, mach mal langsam. Auf welchem? Hey. Was seid ihr überhaupt? Ich, ich fahre hey, noch nicht an der Betonwand dran hey, Leon, bist du ein bisschen doof? Alter, Alter Spielt gerade Leon nicht auf, auf dem cool. Server, oder was? Oh. oh. Nee, jetzt verwechselt der Idiot mich schon lieber. Ja, Leon ist doch da vorne. Hallo. Ja, weil du gefragt hast, auf welchem, auf welchem Server spielen wir. Es hat mit Sicherheit nicht Leon gefragt, du Idiot. Hä? Bis Ach, lol. Geht, ah, lol. <lacht> Hallo. Hallo. Hallo? <Mach, lacht> Hallo? Alter, macht Discord das Ding irgendwie so viel leiser? Nein, hm. gar Alter, du bist ein hässlicher Run-Spot. <lacht> Boah, ich muss gleich mal auch die meine. Ah, Obwohl die äh, kannst du mal wieder ja aufhören, wie ein Kiko ja. zu schnaufen. <lacht> Der Bot hat mich ausgetrickst. Sind... Der Bot hat mich ausgetrickst. Ob ich jetzt die Runde hier nicht beende, weil. Oh nee. Oh oh, ich das noch? Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Ich schaff' ist noch.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 so, nächste Runde oh. request Hier, Erik ist direkt vor mir, der wird so weggefickt. Breakfast. Breakfast. Ja, ciao, Yudi! Wieso, ciao? Nico. Oh Gott! Ja, boy, okay. Alter, eher als ob Erik immer noch mir ist jetzt. Wer hat die überholt? Was geht denn hier ab? Erik! Oh, <lacht> Sehr gut gemacht Nico. Ein Applaus an dich. Wow. Oh, kann Nico? Ich hoffe, ich hoffe, ich du ich hoffe, ich du ich ist ich hoffe, ich das ich Was ist ein Minuten Minuten Kebab, Alter? Wenn du ich Minuten Kebab hast, dann 40 Minuten <lacht> Au, oh, fuck. Au, oh, shit. Hallo, Juli. Au, oh, fuck. Komm schon. Diesmal diesmal beende ich aber. Diesmal beende ich. Wo bist oh du, Juli? Gott. Oh mein <lacht> Gott. Nico, wie viel da bist du? 15. Alter, wow, was ist du? Tschüss, Juli. Dieser ist voll oh, mich. Hallo, hey, Erik! Okay, das mit Breakfast Hi, mit der Tastatur lassen wir mal lieber ganz schnell wieder sein. Moin, boin, boin, boin, freut. Ich hab 13. Oh, Erik! Hey, ja. ich bin unschuldig. Das ist der andere Typ <lacht> gewesen. Das bin jetzt nicht hier, guck. Erik! Go. Ach scheiße, ja. ich denke Ich oh. hab gesagt, ich beende das. Oh Gott, das sind 8 Runden, ich schaffe das nie im Leben. <lacht> nee, Davor nehme ich aber noch. Davor. Alter, davor nehme ich aber noch Nico mit. Nee, nee, nee, nee du lass mal Doch, doch, doch, doch. Also mein mein Auto gibt nicht mehr. Ich bin. Alter. Federung einstellung war Alter. Nein! Mir kam. Nein! Nico! aufsteh! dich! Nico! Nico, Nico, Nico! Das Auto, das, dem du ausgewichen bist, den hast du so abgedrängt, dass ich gegen den gefahren bin und dann hatte ich einen Frontalschaden. Geil. <lacht> Ah, Alter. Dieses Spiel mag mich als Spiel mag mich einfach Hab ich dich indirekt demoliert, Alter, ich feier's. Ja, du hast mich indirekt demoliert. <lacht> Mega. Alter, wie viele Le wie viele leben denn noch? So viele! Clong. Alter, der hat mich gerade beinahe demoliert. Was ist, was ist mit meiner Maus los? Alter! Michi-Mann! Huh. Erik das Nico fick ihn, ihn. und aber der Idiot hier steht im Weg. <lacht> ah, ja. Erik, Wie viel bist du denn? 14 oh, Ich bin 30. Hey, das kann Ich habe nicht mehr Autos. Ja, die sind ja, ja, eine Wunde vor, ja, vor ja, oder Oh Erik, oh Erik. Oh. Ich gebe nicht mehr uh, lang, vollkommen oh. klar. Erik. <lacht> <lacht> Oh, gleich oh, ist oh vorbei. Shit. Oh, shit. Ich glaube, ich muss mich mal zurücksetzen. Nee, nee, nee. nee. Jetzt also ist Ich glaube, ich weil... Nein! Oh, Boah, Nico, ey. Äh, da so, so wird... So, so wie ich es bei dir gemacht habe, ey. Da hat einigem Wie gut? Wie gut kommst du denn mit dem Kurven? Ich glaube, ich nehme... What the fuck, wie schnell beschleunigst du beschleunigst, Ich glaube, ich nehme nächstes Mal Autos im Wagen. Ich auch. Ja, okay, aber ich bin 13er. <lacht> ja, aber wie krass der beschleunigt, du kannst halt nicht fahren. Ist <lacht> <seh er> das. <lacht> ja, also ob du besser fahren kannst. Brian! Hol aus Brian! Holt hol Brian! Holt Brian! <lacht> oh, Alter! Holt Brian aus dem Leben. Jawoll. Oh. Nein, Rotti! Den kriegst du. Ja, du hast direkt die Ruhe genommen. <lacht> Nico, was, was machst du denn? Aufsetzen was? soll ich fahren. <lacht> da kommt mich immer noch an, knattert dich durch. Als ob so lange überlebt. Ich glaube, kann ja, oh. Gegensatz zu dir. Ja, und der Cheater hat gewonnen natürlich. Okay, alles gut. Oh, jetzt muss ich nur Da oh, habe ich mich gerade erschrocken. Vorleben. So, einmal um die Kurve noch und das ist so gut wie Oh, oh. Lady jetzt Metal, kann, Metal Kitty Hallo. Jetzt bloß keinen Mist hier fahren. ey. Wie viel da bist Witz. du, Nico? Nein Witz, Witz, Witz. Das ist Dominik. Das ist Dominik. Das ist Wizard. Ich bin zehnter Ah, okay. Ja, tschüss, tschüss, Kebab, alles. Kurz davor. Ich würde sagen, das waren mir. wieder drei rein. wunderbare Runden. Waren's ja, vier? das könnten aber auch vier gewesen sein. Auf <lacht> jeden Fall war es das jetzt für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, ciao. Verpisst euch. tschüss. <lacht>